Klar, ich würde sagen, wir versuchen uns noch einmal in diese Teamkampf-Serie hier ne? mit äh, Schwan und so gegen Schwan und seine Tölpel kämpfen müssen. Rundscherweise habe ich Raven dabei, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was passiert, wenn ich Raven im Team habe und ja, wir gegen Schwan kämpfen. Das wird vielleicht interessant. Und ja, ich bin 84 übrigens und ja, äh, die Mädels hier setzen alle ihre Flächenzauber ein, die alle ganz wehtun und alles treffen und ja 84 vielleicht mache ich genug Schaden damit der eine nicht schnell genug heilt und ja gehen wir rein machen wir das wird schon klappen irgendwie so springen Gott nur ein Level trainieren wenn ich Glück habe bekomme ich hier enorme Erfahrungspunkte damit das noch einfacher wird so ja ich mache immer noch diese strategie <lacht> sprengt gut das ist irgendwie voll ey. Der zauber jetzt einfach alles mehrere male übernehmen mit kannst du halt -Spam. Nicht so oft so ein bisschen schad ich glaube mich dass die gegner dadurch kaputt gehen aber die müssten nah dran kommen <lacht> Ja, 75.000, ne? ja, mehr. Was? 74.000 doch hatten sie. da kommt der Also, Schwan und co zu erreichen war jetzt nicht das Problem, Sondern Schwan. An sich seine Blitzpiepen, Goofy und Donald und den einen Typen, der die ganze Geil hat, Leblon. Umgekehrt. Hmm Ja, okay. habe Ja, ich habe auch eingepackt. So so, und Diesmal tun wir auch nicht rum, aber mit Fett und ihre Mystische Art, sondern den Schnurstracks auch mit Long los, damit der hoffentlich hier nicht die anderen die ganze Zeit hochheilt. Das ist das einzige, was hier am meisten Probleme gemacht hat. Das, ist eigentlich das einzige was ein Problem ja dargestellt hat, der mal verdammte Leckerei eingesetzt hat und die dann alle hochgehalten hat. 60 seid ihr. Habe ich schon alle untersucht, ne? Habe ich das? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Wir kämpfen immer noch gegen Schwaden, ne? Aber nicht Raven im Team ab. Wie geht denn dat? das? Muss ich mal gern sehen. Oh. Jetzt natürlich, jetzt kein Problem. Hier 84, glaube ich noch nicht. Ich habe gerade das zwischen Level abgeholt. Ich habe vergessen, noch Fertigkeiten zu auszurüsten. Das ich gleich mal machen sollen. Aber jetzt haben wir es für den finalen Boss. Jetzt immer noch hart zerstört. So ja drei johann ja, komm mal in näher. war lass mich angreifen. Gut, alle sind hier. Everyone is here. Ich hoffe, das klappt auch hier. Diesen verkackten Leblanc. Er ist ja voll und für der kann einfach mit Einschlag alle so um 100.000 heilen. Ohne nee. irgendwie Vorbereitungszeit oder so, damit ich hier noch aufhalten kann. Ein bisschen überfordert, wenn du mich fragst. Muss ich den schnell viel AP abziehen? vielleicht okay, von eine mystische Art von Rita als Begrüßung. und wie weit die uns bringt? So, vielleicht mal ein anderes einsetzen. Mein gott hat viel Geld 755 ja. kann eine Leckerei einsetzen, aber kann ich mir nicht wieder neu kaufen. Deswegen machen wir halt so anders. Kann ich mir einfach kaufen? Ich habe da hat Geld hab 300.000 galt, der nee, 3 Millionen galt. 300.000 ein bisschen wenig, aber ich habe drei Millionen galt. Video äh, äh, äh, äh. Strom. So eine coole Attacke, so jetzt kommt direkt als Begrüßung. Er hat doch nicht, doch der hat immer noch so viel. Das äh, mal mal Mischgummi. Ein so ihr macht immer fertig, bitte. Ich warte geduldig. schon der hat doch keine chance ehrlich du kommst auf mich los ich meine macht sinn eigentlich so das ist keine rüstung keine eine gilde aber egal stärke ist gerechtigkeit den Rittergeist sehen fertig kämpft. Jetzt ist schwarz gar nicht bei denen Was? Oh ist doch voll, ist doch voll doof. Ja okay, macht Sinn. Aber kommt schon. wird dann irgendwie nicht den Sieg an, wenn weil ich frage oder ich gleich nicht machen. Warum dauert das so lange? Hat sogar noch reicht. Gut so eine coole mystische ein art so das war schon da war eine menge schaden so das aber irgendwie nicht so viel abgezogen sich mal nicht du du so jetzt darfst du nur nicht eine verkackten leckereien einsetzen und wir haben den kampf sicher gewonnen also war langweilig ohne schwane ich habe irgendwie gedacht weil es ist der wird vielleicht durch irgendwas ersetzt oder so höchstens aber direkt ausgelassen oder so das ist ja ja ohne schwan ist dann auch viel einfacher höchstens ja, einen kleinen sieg dann eingefahren aber ich glaube das haben wir in der tasche hier. Ich unterbrochen an. das sind gar keine Zeit zum Atmen. Ja, keine Chance. Äh, äh, äh, äh, äh. Nein. Ich habe gerade gesehen, der wollte ein Ding einsetzen. Er hat schon die Hand so nach oben gehalten. So, oh, jetzt eine Karrei. Ja, schaffen aber. ist das tot. Oh nein. Geht auf ihn los. Bist durch? jetzt hat er das eingesetzt. Was, Apfelgummi war das? War mal kein. Was So gut. Nein, geht nicht auf mich los. ich treffe den die meiste zeit nicht weil er am boden liegt in die fresse okay, da läuft sehr einfach hier ja. und er ist besiegt da sind noch zwei clowns hier übrig und ja, die schaffen auch locker Schon mal an gummi einsetzen das erste fest oder war gerade ein wir haben gar keine chance ich will noch mal ein, die Meteoriten, die fallen alle voll auf die drauf noch ich die tun random irgendwie ja, durch die gegend fallen aber die sind alle direkt auf die drauf Mein Gott, ey. Haben immer noch so viel. Nee, der hat 16.000. Der ist tot. Was ist das? War leider nicht ich, glaube ich. Mein Gott, tun mir schon ein bisschen leid. Ich nur so ein ganz bisschen. Okay, ich weiß nicht, warum ich mit rolle ab, immer. Der scheint irgendwie immer Rolle zu haben, obwohl ich, nicht weiß wieso. Doch nicht in den Waffen, glaube ich. Aber hat auf mich zu schlechten. Stich zurück, ich schlitz zurück. Und noch eine Kombi und du bist weg, letzt gut egal gewonnen schwan war nicht dabei aber oh. geht noch weiter jetzt mich auf den arm nehmen weit keine geile monster den menschen erst recht nicht vor sich vor dem tödlichen schlag wenn wir das fertig kämpft ey willst du mich auf den einen... wie soll ich denn dazu Boah. ich meine könnten wir eigentlich schaffen, aber trotzdem. Also solange ihr nicht auch irgendwie blöde Dings einsetzt, ne? Solange ihr nicht verkackt noch mal auch Heil objekte einsetzt, ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Das so ein Gefühl Ich weiß, wer der Typ mit dem Hammer ist König kabum ich habe gesehen dabei über limit der hat nicht so viel okay er ist überlimit gegangen deswegen oben ich mache einfach das hier weil sonst setzt der sein über limit sein mystischer art nur ein wahrscheinlich dann ist mein überlimit weg und ich krieg nichts also ja boom der ist immer noch im über limit was heißen von den jag klingen die ich meine, die haben viel AP, aber trotzdem okay. Äh. So haben die alle mystische Art? Ich weiß ja gar nicht. Jetzt war auf dich los. Carol. Warum gehst du die Gegner Truppe los? Was du diesen Helm den will ich auch haben. Na, geht es dann immer noch weiter, ne? Das ist genau wie beim finalen Boss, ne? Ich dachte, ich habe den geschaffen Da kommt doch immer noch eine formel nicht toll, wie das Spiel das hier macht, irgendwie. Er hat das irgendwie handhabt. Da, solange keiner von euch irgendwie heilen kann, habe ich eigentlich kein Problem damit, ja euch zu kämpfen. Ich hoffe außerdem, ihr habt nichts Cooles zum Stehlen, irgendwie. Oh! Oh, er kann heilen. Ich habe der hat irgendwie noch so 50.000 oder so. Super. Du bist aus so dem Gold, was? Ah, tödlicher Schlag. Was, so wann können... So wann können äh, Gegner machen. Ich meine, der hat gerade gesagt, pass auch vor dem tödlichen Schlag, aber... Ich dachte da war jetzt irgendwie nur so ein Spuk oder so, keine Ahnung. Und wir hat irgendwie voll eine Rüstung und so an. Boah, jetzt halt der sich auch dazu Kotzt mich gerade so an. Da ja, Rita Audi kaputt. War ja War ich doch nicht jeder Gegner hier heilen können. Ey nein, ich will nicht so dass ich jeder Gegner hier von der Kacke noch mal heilen kann. Ey okay weg, ah ah, ah Beast, sonst muss ich bei was macht er jetzt Dich haben wir gleich gut. Von oh ein. Ich ist einfach nur, weil ich nicht so einem Effekt oder so ein bisschen blöd Wenn nach 300 Stunden fast hier zum ersten Mal ich irgendwie so ein tödlicher Treffer dingen ab. Ich meine einfach vorher noch nicht so. Nein, er wirft irgendwann auf mich. als wirklich sind die Gegner genauso schlecht, irgendwie in tödlichen Treffer zu landen wie ich. Er jetzt schon wieder? Warum kann ich hier nicht anwiesen? aber er So. Gehen wir auf Estelle. Wenn wir mal eine andere mystische Art sehen wieder. Das ist ja langweilig, von noch wieder zu sehen, ne? Mystische Art. Heilige Buße, aber oh, wir wurden geheilt. Habe ich gesehen, auch nicht schlecht. So ähm. du. Gott, habe ich R2 gewinnt. Oh, was ultimativ tödlicher Schlag. Oi. Oh, weißt du was wenn ich bin wieder belebe alles voll du sagst, soll ich erstmal auf dich losgehen du bist ein bisschen gefährlich mit diesem tödlichen aufschlag dann ein cool eine schlange war das, das gesehen ja ah. oh, bleibt doch mal hier hat man bist ja schon wieder warum bist du schon wieder wach hey, was ist das ich hab wieder geheilt, ey. Was ist hier gerade passiert? Warum ist denn der schon wieder auf? Boah, ey, ich hab so was kann ey. Ich wollte sagen, der Kaiser... Boah. Der Arm löst Schwarz aus, ey. welche level sind die 60 ich bin 20 level höher als die und ich kriege immer noch auf die fresse ich glaub, man anderen los oh. ah, komm her. Oh Gott, da bin ich aus dem weg langsam bleibt doch mal hier oh. Oh, ich sehe gerade du kannst zaubern Du hast den wahrscheinlich wiederbelebt. Ne, komm her. Er gibt jetzt auf die Nuss. Ich habe gesehen, du kannst zaubern. Das heißt, du kannst bestimmt Wiederbelebung einsetzen. Das heißt, du hast wahrscheinlich den wiederbelebt. Ne? irgendwie so was ne? bleibst du mal hier? Ey. Mir geht das so auf den Nerven, dass die Signale von mir weg ja Ich bin zu weit weg. Also ich will mich auf einen Charakter hier konzentrieren, ne? aber ich komme nicht. Oh, schon wieder oh. zeit halt, die wird mir schon wieder hier aus dem Weg gehen ne? Aber die wird mich hier schon wieder Strich durch die Rechnung machen habe ich gesagt boah jetzt halt der schon wieder ein oh mein gott die eine auf die ich los will rennt von mir weg ja und der halt jetzt hey Leute die eine auf die ich los will rennt die ganze zeit von mir weg Und dann kommen alle anderen auf mich los ey. ja ist gut hier weg Aber was war das denn jetzt er äh... war jetzt ja gerade im ding im über mit oh oh. ja zum glück trifft er die irgendwie nicht sein Oh Gott, nein! Boah die Junge! Lass mich doch mal. Jetzt chillen. Das ist nur 18.000 kommen. Nicht ausgewichen. Boah, Junge, geh doch mal weg von mir. Nein jetzt kommst du dran, so Aber erstmal. Erst mal kommt wieder Springflut Fiasko, das ist so broken irgendwie ganz einfach. Alles egal, gegen welchen Gegner du kämpfst, wird ein bisschen einfacher, aber nein, und zeitliche Katastrophe. Auch einer ist kurz davor hin zu werden. Nein. Oh junge, lass mich doch. Hier geblieben. Zack. So, wir auch immer gerade im Überleben mit Nummer war keine mystische Art oder irgendwie sowas eingesetzt. Geht weg von mir. jetzt kommt er schon wieder. Wie oft bin ich jetzt mit den verreckt so Okay, okay. Junge. Lass mich doch mal. Ne, hey, das hier So, du bist jetzt tot. Komm. Oh, König, bumm. Wie auch immer du bist. noch immer hinter dieser Maske stecken du bist jetzt als nächster dann. Boah, jedes Mal, wenn ich auf die losgehen will, die vor mir weg. Die KI, die weiß das. Ey. Gibt's du da einfach nicht. Ey. Nein, nicht heilen. ja oh, oh. wir alles auf die draufhauen, ne? Und wir kriegen trotzdem so auf Na ja gut, das heißen gehen wir auf jemand anderes damit ich mich auf einen konzentrieren kann. Da wird zeitlich wieder nicht klappen, ich sehe das schon jetzt, ey. Je blieben, ernsthaft. das komme ich mal immer weiter müsste schad ja habe ich noch rechtzeitig geschafft erstaunt wird hier frist hat dauert sogar gereicht sehr gut No, raven du kann man irgendwie oder so einsetzen so nicht in zwei minuten erledigen das schaffen wir doch nicht oh, ich habe gerade geblockt weiß nicht ob das wichtig war Sieht aus wie so ein grab irgendwie hätte mich irgendwie gegriffen so auf den boden geschmissen so wie dieser eine riesige typ aus auf zelle ja oder irgendwie so ich in seinem namen leider vergessen Ja, und dann kenne ich noch Agria, äh, Wingal, Gaius und Preser oder Presser. Ne, Preser war die aus Symphonia, ne? Presser, glaube ich, ne? Zack. da ja, komm, war Okay, jetzt ist ein Erfolg hier. 20 Level Unterschied und trotzdem noch so eine. Ich muss mir so kochen mit ist um das hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Mit der eine neue sache zu lernen, muss ich mir so die ganze Zeit kochen. Okay, das hat viele Erfahrungspunkte gegeben, Aber das war auch knüppelhart und gewonnen hat. Helmutige Vesperia, euer überragendes Team und hat den Unterschied gemacht. Los von euch euren Preis ab. Wow, wir haben bereits die äh, team turniersieger sieger gekrönt wir waren trotzdem auf eurer rückkehr äh, wir lieben es euch beim kämpfen zuzusehen bis dann schnellgang großes kind gehört dem folgenden titel ein kleiner ritter schnellgang großes kind gemeinsam sind wir unschlagbar nee, du hast verloren eigentlich oder? これで俺うん。これを機に全員でもっと<笑> Kommt keines, geht irgendwie so im Sinne von hey, Karl? Warum warst du eigentlich gerade auf die Gegnerseite? Oh, großer Junge auf Hochtouren! Alles klar, so kriegen wir das. Also, okay, dann machen wir noch mal kurz einen Abstecher zu den ganz Ist jetzt hier ein neues Turnier? Ups. Nee, nee. Nö. Okay, Hälfte des Levels ist schon voll. So, das heißt wir müssen jetzt noch mal mit carol irgendwie so eine dinge hier machen so eine äh, rennstrecke äh. Äh. was ein riesig datei muss ich noch mal gucken welche strecke noch mal Gott, woher soll ich denn das wissen? Ich glaube sogar die eine der ersten war das, ne? Ja, muss ich jetzt leider durchprobieren. Ja, egal. Die Aufnahme ist an, also... Ja. Oh, Raven haben wir auch noch nicht, ne? Als Puppe, das heißt, ich muss wahrscheinlich Raven ja Ich muss Schwan wahrscheinlich besiegen, ne? Dann kriege ich hier die Puppe für Raven, oder? was mich raten. So läuft das ab, oder? Äh Gut, weiß nicht, wie ich das Handhaben werde, ob ich das so reinschneide, noch, statt geschafft habe. Keine Ahnung. Mal schauen, wie ich das mache. Wird schon irgendwie funzen. aber erst einmal müssen wir das hier erledigen jetzt nur wüsste welche strecke das ist das ist jetzt war nicht sogar schon die erste kurs 1 ich muss leider jetzt hier so nachgucken ne? wieder das sagt das eine der ersteren. die erste war schon mal nicht ich glaube die zweite war rita ne? vielleicht die dritte ich weiß nicht wie das tolle fotos gemacht ich habe direkt aufgegeben du hegel so mehr 3 ich meine zweite kurs war rita ne? ah, gott verdammt gerade habe ich so spaß er hat voll gepostet <lacht> okay oh, gott sei dank vier uh, okay gut oh, ja, ist diese kacklevel level bei... ich glaube, das schlechteste mini spielen ganz Tales auf serie bisher ohne hier. So, jetzt gibt mir die verkackte Puppe ich reiße irgendwie alles ab. das schwitze ich habe so viel das hat nichts gebracht. Mama habe ich hat nicht bekommen. Sagt nicht, ich muss irgendwie eine blöde Bestzeit oder so hier reinlegen. Oh nee. Hatte ich den nicht, aber auch schon. Oh. Na. Oh. Ja, haben ein bisschen Zeit verschwendet. Was soll's? Äh. Gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder irgendwas gemacht habe. Wenn ich... Keine Ahnung. Vielleicht ist das schon der nächste Part. Und weiß ich nicht. Ciao. Es geht. Du kannst eine mystische Art eingesetzt. Ist das war gut? Was ist los? Was ist langsam aus. 81 los? Was ist los? mal alle sieht, aber ich glaube nicht, dass ich, alle. Also ich habe auf jeden Fall schon welche verpasst. Also ja, wir trainiere ich übrigens. Ich habe gehört, diese Golems geben irgendwie die meisten Erfahrungspunkte. Und wenn man in Meer rennt dann ja, kriegt man ordentlich Erfahrungspunkte. Und ja, ähm, ja, da war's. So, ich bin noch mitten in meiner Trainingssession und ja, ich wollte gerade ein paar neue. Sachen zum Essen kaufen, weil die mir ausgegangen sind, um neue Rezepte und so zu lernen. Und ja, ich wollte eigentlich nach Schumanjo gehen, weil die da alles äh, verkaufen dann solchen Sachen. Aber ich bin aus Versehen nach Aonion gegangen. Und hier werde ich direkt mit einer Katzen begrüßt, so wie es aussieht. Kamera ist so über die Stadt am schwenken Und ja, guck mal mal, was es hier mit auf sich hat. Mein Mikrofon ist außerdem die ganze Zeit an einem rumspinnen, was ich nicht so doll finde. Das steckt sich irgendwie automatisch irgendwie aus hoffe, passiert nicht noch mal Und ja, die Stadt sieht gut aus. man jetzt hat sich total verändert. Die Stadt ist so schön geworden. Ich bin froh, dass wir ihnen geholfen haben. Die Leute in der Stadt haben jetzt leuchtende Augen als vorher. Findet ihr nicht auch? Ja, denn sie haben alle Hindernisse überwunden und ihre Stadt fertiggestellt. Sie müssen das Gefühl haben, einen großen Erfolg erzielt zu haben. Hm. Ist so gerührt, er kann gar nichts sagen. Hey, Flynn, Juri, was sollte ihr denn jetzt von der Stadt fantastisch? Du hast die Stadt wirklich total verändert, das alles dank dir, Juri. Du hast ihnen alles besorgt, was sie brauchten. Da jetzt die Katze wohl aus dem Sack. Äh, wir sind ständig zusammen. Das hätte ich beim ersten Bild nicht übersehen können. <lacht> es ist nicht recht, dass andere übernehmen mussten, was die Aufgabe der Ritter oder des Reichs gewesen wäre. Ach, naja. Ähm Komm schon er hat sich einfach nur sorgen um mich gemacht das verstehe ich und ich bin auch sehr dankbar dafür erfahrt mich nächstes mal vor. so lauten die regeln in ordnung Flynn, <lacht> gut alles klar trotzdem die stadt hat sich so gut gemacht dank dem was sie und ihr alle von uns getan habt bitte bitte Das ist für den alten raven doch ein kinderspiel hast du überhaupt irgendwas getan das nur im entfernten nützlich war nein Raven haben dazu beigetragen. Als Vertreter der Ritter möchte ich euch noch einmal danken. Warum machst du eigentlich normale Klamotten an, merke ich gerade? Warum machst du dich diese Badders Rüstung an? Film, mach dir darüber keine Sorgen. Du hast getan, was du konntest. Jetzt mussten wir auch unseren Teil beitragen. Ach, da <lacht> oh, Diesen Spruch hast du von Juri, nicht wahr? <lacht> Vielen herzlichen Dank. Das wird den Leuten in der Stadt wieder viel Zuversicht geben das hier ist nur ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Nein, das will ich nicht. Ach komm, warum denn nicht? Geschenke sind ein Ausdruck der aufrichtigen Gefühle eines Menschen. Sie hat recht, Junge, nimm es schon an. königsunnahmen Okay, ist ja gut. Alle können den ausrüsten. Ich hoffe, du kannst ihn gebrauchen. Wird sicher nützlich sein, nicht wahr, Juri? Kommt bitte und stimmt, Dann solltest du ihn benutzen. Dazu ja, abwechseln ist es dir endlich einmal gelungen, ein Geschenk auf eine Tat entgegenzunehmen. Juri, so dann nehme ich auch an, hier sind auch wieder ein paar neue Sachen zu tun. gerade ne? sind zum Beispiel Häuser, die vorher noch nicht da waren. So Königsumhang, jeder kann den ausrüsten, glaube ich, und da ist das. Ach, da ist es zum Dings, das ist es hat, äh. 99 Verteidigung, mehr nicht. Ich meine mehr Abwehr, aber ja, super. Na, guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Cool. Lass mal über ihr reingehen, kann ich jetzt in dem Haus hier. So, es jetzt hier einen neuen Laden oder so? Weil dieser Laden hieß die ganze Zeit neon 1. Mag der Fortuna 1 oder so, keine Ahnung. Äh, Essen kann ich irgendwann kaufen. Ah, jetzt kann ich ja auch Sachen kaufen, aber sind wahrscheinlich alles Sachen, die ich schon habe ne? Ja, Dreck. Also ein bisschen doof. Kann ich neue Sachen herstellen. Ich glaube nicht, ne. Halt, nee, letztes letzte gefechtert habe ich. Halt. nach habe ich. Aber wenn ich eine Null sehe, denke ich, das habe ich noch nicht, aber dann haben sie das schon ausgerüstet. Okay. wenn wir noch hier. Wir müssen uns jetzt erstmal einmal hier überall umschauen übernachten, auf jeden Fall auch. Hier ist eine Katze. Lageralle. Oh, was? Hey, ihr seid doch nicht. Oder doch? Wenn es ums Lager eingeht, kann sich niemand mit den Helmund Vesperia müssen Diese heldenmutigen Vesperia. Oh, dafür sind wir also mittlerweile bekannt. Es tut mir leid, Carol. Heutzutage kennt man uns wohl noch als Lagerputzgilde. Hä? Das war aber nicht mein Ziel. Aha, keine Sorge zwar das dass ihr euch auf unser Gebiet einen guten Ruf erarbeitet hat, aber kannst seid ja als vielseitiger Allrounder Gelde. Allrounder, hm, ja, das trifft es wohl recht gut. Wir gerade davon sprechen könnt ihr mir vielleicht beim aufbau meines Lagers helfen. Hm, ja, sicher doch. genau welche werde ich, tun. ich zähle auf euch. So, jetzt heißt es wieder Kopf anstrengen. Oh Gott, das ist wahrscheinlich das schwierigste Ding überhaupt. Ne? So, das kann ich nur deinen bewegen. So, da ähm, kann jetzt gleich wieder je nachdem, wie ich mich anstelle, ein bisschen dauern. Äh, nein, warte, also nicht mich denn hin. Ich würde mal sagen, nein. da ist die erste Truhe, da ist die zweite Truhe. Den will ich vielleicht darunter hauen, den er will ich nach oben und dann kriege ich schon mal die Truhe. Pizza klumpen so auch so, ähm, oh, eine Idee, neck hab ich dreck äh. nee, krieg ich so nicht raus dreck alles klar mir ähm. kommt da oben ach jetzt auch hier kann man okay habe ich jetzt erst gesehen so dann gehen wir mal die treppe da bauen halt doch sieht nicht so schwierig aus wie eine also, jede lage alle wo wir nicht irgendwie diese sachen ja von oben irgendwie runterschmeißen müssen ist eigentlich weiß ich nicht nicht so schwierig mein gott aber ist schon erledigt wenn das so weitergeht hm. Hm. habe eine idee so kann ich da runter schmeißen, da kann ich da in die Ecke reinschmeißen Boom, so das schmeiße ich dann jetzt hier hin. Den da oben kann ich auch noch dahin schmeißen, weil ich habe schon erledigt. Was zum? War ja voll einfach. Ich habe das war die einfachste Lage aller bisher der Weisheit gewonnen? Was? Ja, voll einfach. Ich habe noch voll viel Möglichkeiten, irgendwie auszubügeln. Hey, ich wusste, dass ich auf euch zählen konnte. Alles Blitz blank hier. Hier ist euer Geld versprochen. Oh geil. Nö. Ich frage mich, ob wir ab jetzt nur mehr als putzgel bekannt sein werden. Denn dann wird es bei uns, äh, bei allen unseren Aufträgen nur mehr darum gehen, Lagerhallen zu putzen. Keine Panik, wir sind einfach die erste Adresse im lager ein business sehen wir der hellmutigen es doch nicht automatisch mit lager ein gleichgesetzt, sollte man annehmen ja du hast wohl recht Was ist der wie euer chef in unserer fachbereich genannt wird man nennt sich den lagerhallenmeister ist ein gefeierter lagerhallen weißt du das ist doch schon etwas worauf man stolz sein kann oder lagerhallenmeister hey, gut für dich kleiner lagerhallenmeister carol du bist eine berühmtheit glückwunsch lagerhallenmeister carol Lagerhallenmeister Carol klingt irgendwie gut. Hey, das war auch nur ein Scherz. Hey, hört ihr mir zu? Klingt bescheuert, wenn ihr mich fragt. Na klar, der Mann, dieser Titel ist sozusagen Zeichen, dass ich alle Lagerhallen erledigt habe. Ne so, ähm da fällt mir auch ein. Ich habe letztens gar nicht hier danach geguckt. Set dem Ritter ja und oh, das ist ein Kostüm. Okay, beim Reine machen macht dir niemand was vor. Kannst du auch die Probleme der Welt wegräumen? Ähm, wo ist hier kleiner Retter? Er ist vielleicht kleiner, aber also tapfer und gerecht wie jeder andere Ritter. Dank seiner Leidenschaft ist es für alles breit. Als der Titel immer letztes bekommen haben, als war gegen Carol und seine. Gilde gekämpft haben Meister der Klinge, Dojo. Okay. Ja, ist hat nicht. Hol ich das heilige Schwert. Übe Gewissenhaft jeden Tag. Halte dein Geist rein. Pflege, ein Sch der Sch Pflege dein Schwert stets. So. habe ich so bist du nicht? Estelles Meister. Ist recht spät geworden. Lass uns morgen früh wieder aufbrechen. Was? Okay. Ich ja, muss hier übernachten. Dann passiert was. Keine Ahnung. Ich rate hier nur, ich spekuliere. No, Leute, wir haben eine Stadt gebaut, jetzt bauen wir ein Schloss. <lacht> Geil. Immer weiter nach oben zielen. Ah. Ja, sieht das schon echt angenehm aus, ne? Präsentabel vorzeigbar wunderschön toll <lacht> hat ich immer angst wenn ich in nacht aber ich kann der sitzung nicht in platzen Lass mich raten die sitzung wird die ganze zeit hier anhalten oh. okay. als zwar nur müll aber auch oh, ein stadt wird stärker quelle der weisheit bezahlt klumpen oh, die sachen hatte ich noch gar nicht Ausbrecher Sande von Korgo, Alexei. Oh, sind die irgendwie... Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Sie no go no itte mo shikata Ma, ii koto da So desu ne. Okay. Es noch in andere Fakos ne? Dann sind alle froh, ne? Ja, schön für dich. Das ist da gemüetlich gemacht. Ja gut. Dann ich vernachte ich ja nochmal und treten mit diesem Typ in dem Dojo. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so angedeutet, dass ich da schon drin habe geguckt. Nee, ne? ist aber nichts. Gut, dann übernachten wir mehr. Offen, das es Tag wird. Und hat irgendwas passiert, wenn ich hier übernachte. No die Musik schon hören, dann schlechtes Zeichen. Es ist immer noch nach Du. Muss Tag werden, hallo? Ich will mit diesem Typen im Dojo reden. So. Hier stehen jetzt auch neue Leute. Du zum Beispiel. Old Man So, passiert jetzt hier was in dem Dojo. Das ist noch kein Meister für mir gefallen. So nicht selbst Meister, muss ich dich als Estelle ansprechen? Ne, keine Ahnung. Lauf mal mit Estelle rum. Viel Scheiß fliegen, aber nur sehr knapp. Ich meine, wir das können ne? ja, so. okay. Ich nehme an, jetzt nichts mehr. Also können wir überhaupt hier Schluss machen in dem Gebiet. Sie ne? werden sich den Rest des Spiels. In der Sitzung hier befinden. Ne? Also wieder eine Typ, der die ganze Zeit vor diesem Klohäuschen hier seinen Kopf gegen haut. Er hat ganze Spiel schon, denkt er davor. So, hier ist aber nichts mehr. Ne? Gut, dann gehen wir mal wieder. Was er wenn ich hier ausgehe, keine Ahnung. Ich bin sehr paranoid jemand ja, nicht ne? na gut dann sehe ich euch wieder wenn irgendwas anderes passiert ne? alles klar leute ich bin im besitz von allen rezepten wenn ich danach gehen darf dass der typ da hinten steht also ja cool ne? ähm, ich habe mir alle rezepte einverleiht ich habe eine liste im internet ausgeholt und ja da sind alle Rezepte aufgelistet, wie man die bekommt und die man dafür benutzen muss? Beim das ist irgendwie voll der Bescheid gewesen. <lacht> Zum Beispiel hier Hacksteak. Ich musste Hacksteak mit Flynn äh, zubereiten, um Steak freizuschalten. Hacksteak hat er allerdings schon gemeistert. Also, werde ich nie wieder irgendwie darauf bekommen das noch mal zu kochen und zwar so lange, bis er irgendwann hier Steak lernt. also da wäre ich von allein nie drauf gekommen, deswegen fand ich gut, dass ich das nachgeguckt habe, weil das ist ja richtig bekackt. So, ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich als gemacht habe. Mit der Stelle habe ich mein Stroh hergestellt und dadurch habe ich Miese Suppe bekommen. Dann habe ich mit ihr miso Suppe gekocht und Klammschauder da bekommen. Dann habe ich mit ihr witchi sauce äh, gekocht, um Miese Suppe mit Schweinen freizuschalten. Mit Carol habe ich Sashimi gekocht, um sushi freizuschalten. Mit Rita habe ich äh, krebs gemacht um Obstparfait Obstparfait freizuschalten äh, mit patty habe ich miese suppe gemacht um spießchen freizuschalten juri hat diese suppe mit schwein äh, gekocht um udon nudeltopf herzustellen flindert rahmen topf äh, um rinder ein topf freizuschalten und ja hack steak um steak freizuschalten ja außerdem noch da tue ich dann auch mal noch so ein wegräumen direkt ein paar veränderte Arts gelernt und zwar einmal mit carol habe ich zwei Sachen gelernt und zwar netter Pflegeschlag und netter Heilschlag, indem ich hier eine Quatsch. der warte doch, hier so war das äh, netter Heilschlag. Das habe ich große Sinnflut hier ausgerüstet und dann habe ich netter Heilschlag gelernt. Dann habe ich netter Heilschlag äh, mit große Sinnflut und Schmelztiegel ausgerüstet und habe netter Pflegeschlag bekommen. Weil irgendwie so weil ich, die Hälfte der AP heilt, was richtig cool ist. Oh, und Raven hat auch noch eine Fähigkeit gelernt. Ein Zauber, meine ich, äh, gewitter hier gewitter gewitter. Den habe ich gelernt, indem ich wo war das nochmal hier stürmende Verwüstung mit Höhenfeuer und Schmelztriegel benutzt habe. 50 Mal ja, das ist ein ziemlich cooler Zauber, finde ich gut. Äh, da war es an meinen Notizen. Meine provisorischen Notizen. Jetzt gehen wir hier rein und gucken, was der noch der hat. Glaube ich, noch ein letztes Rezept für uns. Es scheint, ihr habt alle meine Rezepte gesammelt und sie fleißig gelernt. Das sind deine Rezepte? Meine Augen haben mich nicht betrogen. Ihr seid alles nun würde ich auf die Bühne des Ruhmes zu stehen. Hm bald wird ein Kochwettbewerb stattfinden, um die Freundschaft zwischen Reich und Gilden zu festigen. Ah, da können wir dann endlich mal in diesen einen Raum gehen. In Angres. Ich möchte euch als Repräsentanten der Gilden nominieren. Ein Kochwettbewerb ah, warum nimmst du mich selbst teil? Wir Köche haben unsere eigenen Wettbewerb gegen die Köche der kaiserlichen Hofs. Euer Wettbewerb wird ein Schaukampf sein. Ihr ja, Köche treten einmal im Jahr gegen die kaiserlichen Köche an? Davon euch zum ersten Mal. In der Küche geht es bei uns fährt zu. Unsere Treffen mit den kaiserlichen Köchen fand immer in Geheimen statt. Aufgrund der aktuellen Zusammenarbeit zwischen Reich und Gilden könnt ihr nun öffentliche Wettkämpfe austragen. Was sagt ihr? Ich habe euch doch bestimmt überzeugt, daran teilzunehmen. Das ist eine Chance den Ruhm unserer Geld zu steigern, aber wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Schluss mit Ausreden. Hier, das ist für dich. Einladung zum Bett kochen. Hm, ich weiß nicht so recht. Keine Angst, euer Gegner ist ein Amateur. Und euch wird der Sieg sicher sein, wenn ihr meine Wunderwaffe habt. Hier ist sie, die perfekte Speise. marburg Curry. Wenn ihr dieses Gericht und alle Rezepte, die ihr von mir gelernt habt, verwendet, dann werdet ihr sicher Meisterköche. Und nun geht, vergeut keine Zeit, euer Training erwartet euch. Ich warte auf euch auf der Bühne des Ruhmes in gestern im Kolosseum, im Kochkolosseum. Mein Planet braucht mich. Wow, ein Kochwettbewerb. Macht sicher Spaß. Es ist wichtig, die Freundschaft zwischen den Reichen und den Gilden zu festigen. Na ja, dann, wir werden Dangris demnächst wohl wieder einen Besuch abstatten. Okay, aber nicht jetzt. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt. Wir haben Marble Curry freigeschaltet, letzte Gericht und ja, gucken wir mal, was macht hat. Wo ist das hier? Eine große Menge von KP und TP. Alles klar, cool. sieht mit Album? Was? Ich habe so eine Dings bekommen. Eine Einladung. aber wir nicht ein Prozent gegeben? Schade. Gut, aber ich sagen, das schneide ich dann irgendwann rein. Und ja, wir sehen uns dann gleich. Kochwettbewerb nehme ich an.